Ich bin Twanja ich Bin 35 Jahre alt. Komme ursprünglich aus Bosnien und bin 91 als Flüchtling auf Kurwalde gekommen. Es ist 91, als der Krieg angefangen hat. Meine Eltern sind zwei Jahre vorher in der Schweiz Arbeiten. und sie haben mich dann abgeholt im August. Abgeholt. Das ist zum Beispiel so das Viertel, das ist der letzte Geburtstag, den ich in Bosnien geführt mit meiner Kollegin. Äh, Lilia ist im Rollstuhl. Jetzt. Sie ist von einer Granate verletzt worden und ihre Schwester ist gestorben im Krieg. Ich kann keine Bilder im Fernsehen anschauen und das Leiden von den Leuten, vor allem von den Kindern und Frauen, wenn ich das gesehen, dass ich das eingreife, dass ich nicht etwas mache, wenn das schon möglich ist. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann mache ich das einfach. Dann frage ich mich, wieso die anderen nicht machen, wo das können. Das ist mehr die Frage, wieso machen die nicht? Dann habe ich einfach einen Aufruf gestartet in Facebook und viele Leute haben sich gemeldet, haben mir auch Geld geschickt. Und ich habe am Schluss, also in fünf Tagen, habe ich etwa 2'000 Franken zusammengekratzt und meinen Rucksack gepackt und bin auf Serbien, auf Pressevo gefahren, ganz allein. Als ich auf Pressevo gekommen bin, habe ich das Welt ist zusammengebrochen. Also ich habe mich schon, schon vorbereitet, aber so schlimm hätte ich nie gedacht, dass es wird. Also die Leute haben auf der Straße geschlafen, es hat äh, auf 3000 Leute in der Stadt jetzt kein einziges WC, öffentliches WC sie durften nicht in Bars WC benutzen, es ist verboten gewesen. Es ist sehr, sehr, sehr schlimm für mich, psychisch. Ja. In Brescia was selber, wenn sie ankommen, kommen, es Flüchtlingszüge und es gibt normale Züge. Die normalen Züge halten in Belgrad und fahren dann fahren sie weiter auf Schied. Zu Update. Ich glaube, es hat ganz viel der Flüchtling braucht, dass wir überhaupt drunten sind. Das war ich ja alleine am Anfang gesehen und mittlerweile ist das wirklich eine große Organisation geworden eigentlich. Und äh, dadurch, dass ich äh, sehr, also mit vielen Flüchtlingen auch Kontakt immer noch habe, die jetzt in Westeuropa sind, sie schreiben mir, sie bedanken sich, äh, sie wollen Kontakt mit mir, sie wollen, äh, dass ich sie besuche. Und das ist, das ist der Lohn für mich. Ich kann mich an, an einen schönen Moment erinnern. Das war im August, gerade am Anfang, als ich auf Brescia ging. bin, bin ich im äh, miranto Camp und äh, unter 2000 Leute haben jetzt Meidli mit uns Syndrom gesehen. Und ich habe einfach gewusst, dass das Meidli kann nicht, weil sie nicht weiter noch weiter in vier Kilometer zu laufen mit der Familie. Laufen ich habe den Vater angesprochen und er hat gesagt, sie ist voll gestresst und äh, spuckt die Leute an und mag einfach nicht weiterlaufen. Dann bin ich zur Polizei, haben sie wirklich bitte, dass, dass man das Meidli auch frisch fährt, dass sie nicht laufen muss und sie haben es mir erlaubt und äh, dann hat sie ihre Schuhe, wo man gewartet hat auf das Auto, hat sie ihre Schuhe abzogen, hat sie weggeworfen und äh, der Vater ist ihr hinten und letet ihr Schuhe anlegen und dann hat sie es so auf mich zeigt so mit dem Finger und dann habe ich dürfen ihre die Schuhe anlegen und das ist so ja Scheiße. das ist sehr ergreifend also wenn du das Mädchen siehst das und sie schicken mich mir jetzt Vögel aus Deutschland und bedanken sich bei mir. Es war ja nicht viel, was man, was man eigentlich macht, aber es ist einfach. Es ist schön. Boah.